Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Kompagnon. Und Andrea Meier. Heute sind wir unterwegs im Alpstein. Da kann man wandern und baden. Für alle ist es nicht lustig, in einem berstenvollen vollen Bändchen irgendwie schwebend unterwegs zu sein und es ist heiß. Aber hier oben, auf dem hohen Kasten, wird man dann belohnt, heute sogar musikalisch. Der hohe Kasten liegt übrigens auf der Kantonsgrenze zwischen Appenzell und St. Gallen. Von da aus hat man eine eindrückliche Panoramasicht auf die Schweiz, Deutschland, Österreich und auf Liechtenstein. Anfänger sind wir ja alle mal. Und auch wenn der Ton nicht immer zu 100% stimmt, ist es trotzdem etwas Schönes, die Berge mit dem Alphorn zu erleben. Wir schauen auf den Samtisersee. Wäre das schön, wenn wir jetzt schon da wären? Bei diesen Temperaturen träumen wir schon am Vormittag von einer Abkühlung. Unsere Schritte gehen darum etwas schneller als sonst. Also, ins Emtisee würde ich am liebsten gumpen, aber Wir sind noch etwas weiter weg. <lacht> ja, das machen wir aber noch. <lacht> wir laufen Richtung Stauber- und Sachsenlücken, durch schattenspendende Wege und Sättige, die die Sonne gnadenlos auf den Fels brennt. Heute brauchen wir Ausdauer und viel Wasser. Zum Glück kann man sich noch schön machen. In der Kamera. <lacht> es ist so heiß, wirklich. Was hast du uns gesagt? Es geht ob sie. Sie haben ja den Wanderweg leider nicht der Höhenlinie entlang gebaut, sondern es okay. geht auf und ab. Mm. Aber ab und zu hat es Schatten und das ist dann ganz schön. Das ist auch schön. Aber ja, in, ja, zum in der abkühlen. Stadt wäre es noch viel heißer. Das ist 37 Grad. Und Freuen wir uns haben? über die Hitze hier. Ja. <lacht> Ein bisschen zu bedenken hatte ich ja schon, als Thomas gesagt hat, dass man auch über einen Grat laufen Der ist aber sehr gut machbar und ich kann sogar den Ausblick geniessen und komme dabei noch auf eine Idee. Ich finde das nur eine relativ gute Idee. Jetzt war ich ah. mir schlecht auf der See. Das okay, sehen. gut. Die Aussicht auf ein kühles Bad heute bei dieser Hitze hat geholfen, vor zu Der Fällesee ist noch viel schöner als auf allen Füßen. Vor allem aber ist er eine göttliche Wohltat. Der Erfrischung muss kurz bleiben, weil wir haben noch etwas etwas vor. Vorbei am Samtiser See geht es auf das und von dort auf der Zame Gucht. Dass die Landschaft Maler inspiriert hat, verwundert nicht. Auch im Heimatmaler Karl August Leiner ist es so. Gegangen. Den Ausblick auf das hat er im Jahr 1904 mit einem Ölbild festgehalten. Kurz vor Schluss kommt nochmals eine recht Herausforderung, ein sehr steiler, aber gut gesicherten Abstieg, bekannt als zahme wo alles andere ist als zahm. Ein bisschen stolz ist man dann aber trotzdem nach dem abenteuerlichen Abstieg. Also der Thomas läuft hier oben wie ein Gamsi, aber äh, er ist ja im Bündner Steinbock, oder? <lacht> Ursprünglich. Nicht mehr so ganz, aber ja. <lacht> wie war es? Ich, also, cool. so, ich muss sagen, mit Zacki und Gewicht mehr merkst du, dass du nicht mehr das, da hast das gleiche Gewicht hast. Also das ist so, ja. das. Darum hat es überall die Seile um zum Heben ja. oder die Metallstipfel. Mhm. Ist also gut gesichert, Man kommt wirklich Gut ja, aber man muss Vor also gut zum Morgen gegessen haben und, äh, und gut konzentriert sein. Ja. <lacht> Nachher blitzt es zwar steil, aber sehr übersichtlich. <lacht> hey Wandern im Apicellenland ist ein Fest, und wer sich es leisten kann, die Wanderung auf zwei Tage zu verteilen, genießt es umso mehr.